Wenn du in Kryptos investierst, handelst, hältst, stakst, ländest und Gebühren wissen möchtest, dann brauchst du unbedingt dieses Video, in dem ich über das kostenlose Tool von Coin Tracking, mit dem du deine Kryptos tracken kannst, erzähle. Spätestens einmal im Jahr vor den Steuererklärung muss man sich hinsetzen und die ganze Dokumentation bereitstellen für die Finanzverwaltung. Und das geht sehr gut mit Coin Tracking. Die Vorteile sind, dass mit diesem Tool lassen sich fast 40 Börsen verbinden und mit der kostenlosen Version geht es bis zu 200 Transaktionen im Jahr kostenlos die, äh, zu generieren. Darüber hinaus auch ohne eine API-Anbindung, Darüber hinaus kann man upgraden, aber das erzähle ich weiter in dem Video. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, in dem alles über das Thema Geld und Geld richtig wirtschaften geht, vom Sparen und Anlegen und technische Umsetzung für Aktieninvest und Kryptos, dann abonniere und aktiviere die Glocke, damit du kein Video von mir verpasst. Und jetzt gehe ich zu meiner schritt für schritt anleitung und zeige ich dir, wie ich meine Steuerunterlagen generiert habe für die Steuererklärung 2021 anhand von einer Börse, die ich gerne nutze und zwei weitere Folgen dazu. Los geht es zu dem Video und zu dem Rechner. Viel Spaß! Als erstes geht es an Registrierung. Entweder wählst du dich über von mir empfohlenen Link unter dem Video ein. Oder du gehst über die www.cointracking.com-Seite und rufst sie auf. Du registrierst dich mit einem Username, eine E-Mail-Adresse, die du bestätigst und in Kürze hast du einen Account. Du kannst gerne eine Sprache auswählen, in der du kommunizieren möchtest. In dem Fall ist es Deutsch für mich. Du kannst eine Währung auswählen. Um, und wenn du möchtest auch eine Zeitzone, und dann kommst du auf die Startseite vom Coin Tracking. Esma ist, ist das eine ganze Menge ähm, Daten, ganze Menge. Es ist ziemlich mühselig bei Hand die Daten einzutragen von jeder Transaktion. Ich kann dir zeigen, wie das anders gehen kann und ich zeige anhand von der Börse Binance, die ich nutze oder du kannst auch eine andere Börse wählen, unter diesem Reiter findest du Auflistung der Börsen, zum Beispiel auch meine FTX oder Bitpanda Börse. Es gibt auch Bitpanda Video, das ich dir verknüpfe, falls du an der Börse bist. Und dafür loge ich ein in meinen Binance Account und äh, bei Binance habe ich eine große Auswahl von, von Coins und Altcoins, genauso bei FDX hat auch eine große Auswahl und äh, diese beiden Börsen haben auch unwahrscheinlich geringe Gebühren für Trading und für, tra für die Transaktionen. Links zu den beiden Börsen findest du ebenfalls unter meinem Video. So, ich gehe auf Reiter Order und zwar Spot Order. Und dann ähm, interessiert jetzt nicht die offene oder laufende äh, Order, sondern die äh, bereits gelaufenen Transaktionen. Da klicke ich auf den Transaktionsverlauf und wähle für ein entsprechendes Jahr. Ähm, Aktuell 2022 zum Beispiel und ähm, zurzeit geht es bei Binance jeweils nur drei Monate, ähm, diesen Bericht ähm, zu generieren, also das heißt, du musst dann vier solche Berichte insgesamt herunterladen und lade hier meine CSV-Datei herunter. Zweitens, wir gehen wieder zu Cointracking zurück und ich übertrage weiter meine heruntergeladene Dateien, indem ich die Datei auswähle, die ich gerade bei Binance generiert habe und schiebe sie in diesen Reiter und starte die Übertragung. Sobald meine Daten übertragen sind, müssen sie berechnet werden. Also B und B Gebühren möchte ich nicht importieren. Ich schaue mal drauf, wie erfolgreich meine Daten äh, übertragen wurden waren an, anhand von einzelnen Positionen. Ich habe bei Binance jetzt noch nicht sehr viele, mehr habe ich bei Bitbanda, das ich in einem anderen Video zeige. Und dann sehe ich, dass das erfolgreich geklappt hat. So, damit aber die Daten aktualisiert werden, muss ich auf neu berechnende Daten klicken, hier rechts in dem Kästchen. Und damit werden die Daten dann neu bearbeitet. Dann kann ich auf Steuerreport gehen. In dem Steuerreport muss ich das entsprechende Jahr angeben bzw. Jahr und Monat. Und in dem Fall für Binance muss ich das viermal machen, also viermal a3 Monate. Und generiere mein Steuerreport. Der Steuerreport wird entsprechend mit nach FIFO, nach ähm, meinen Daten wie Jahr und Monat generiert. So und damit ich mir das in die Steuernunterlagen umwandle, ähm, gehe ich hier auf Upload Report, klicke ich drauf und in wenigen Sekunden wird es für mich erstellt. Ich überschlage die Daten und hier befinden sich Kapitalertragsbericht. Das ist äh, die eigentliche Unterlage, die ich überhaupt brauche für meine Steuern, aber auch darüber hinaus andere, die aber jetzt im Moment nicht relevant sind für dieses Video und ich starte hier ein PDF Download. Und ich kann persönliche Daten eintragen. Es macht sich wirklich gut, wenn auch mein Name mit drauf steht und generiere mir ein Steuerreport. So, und in dem Steuerreport sieht man unter Umständen ganz klar schon, was Gewinne, was Verluste sind. Das ist bei mir in, in Bitpanda steuerreport mehr ersichtlich hier ist noch nicht sehr viel die sind aber für die steuererklärung relevant und die trage ich dann später ein so einfach ging das jetzt mit coin tracking und Binance börse ohne api anschluss und generierende daten für die steuererklärung das war's auch schon mit den Steuerunterlagen generieren, ohne api anwendung und bis zu 200 Transaktionen im Jahr kostenlos. Wenn du meinen Referallink nutzen möchtest, ist unter dem Video verknüpft, kannst du gerne machen. Und zwar, wenn du das nutzen solltest und dann irgendwann upgraden, weil dir die 200 Transaktionen im Jahr nicht ausreichen, du brauchst mehr, dann kannst du auf ein Upgrade von 9 Euro im Monat gehen und erst dann kriege ich eine gewisse Provision von Cointracking. Du kannst auch gerne frei im Internet mehr dir dieses Tool raussuchen und die Schritte umsetzen. Es gibt noch, wenn du das wissen möchtest, ein Video über Coin Tracking und Bitpanda und es folgt demnächst auch noch ein Video Coin Tracking und FTX mit einer Schritt-für-Schritt-Einleitung. Ich danke dir fürs Zuschauen. Ich wünsche dir viel Erfolg in der Kryptowelt Nutze die Volatilität des Marktes und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dann!